L3D, du machst ja Waffeln. Ja, gelegentlich. Ach was, ja. ja. Ähm, wusstest du eigentlich, dass schon bei den antiken äh, Olympischen Spielen äh, Waffeln ähm, vorkamen? Nein, wusste ich nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, die haben die Waffeln als äh, Diskusscheiben, also als Frisbee oui. quasi. Oui. Da geht auch mit Vorhand. Mhm. Äh, ich bin Linkshänder. Um. Rechts, links. Ja, ähm, haben die als Diskusscheiben benutzt? Das Problem war, dass irgendwann jemand äh, gemerkt hat, dass, wenn er die anknabbert, die leichter wird und sie weiter fliegt. Ja, und du hast dich davor natürlich dann noch mal extra mit Zucker gestärkt und... Das, das auch. Das ja ist ja ja quasi Doping. Ja, das war, das war dann auch der erste Dopingskanal. Ui. Ui. Alles wegen der Waffel. Das Problem war auch, dass so eine angeknabberte Waffel ja eine gewisse Unwucht hat und dabei äh, dann auch ähm, Gefahr für die Zuschauer bestand. Ja, das glaube ich. Und so, hat man, so wurden dann die Diskusscheiben die geworfen wurden, äh, hat man dann aus äh, Steintonen irgendwo irgendwas Ungenießbarem äh, gemacht, weil da bestand weniger die, die äh, Gefahr, dass da jemand was anknabbert. Äh, dann habe ich gemerkt. Hat aber bestimmt zu viel Aufstand in der damaligen Bevölkerung geführt. Naja, äh, also keine Ahnung, man kennt das ja den großen Waffelkrieg von 420. Ach so, vor nee, ja, das hatte damit eigentlich nicht, nichts zu tun. Das war eher, dass die Rundwaffler, also die ne, so. wissen schon, die Kugelwaffler gegen die Flachwaffler. Das heißt, die haben dann ganz die, genau weiß man das auch nicht mehr. Die haben dann eine, eine runde Waffeldiskus. Nö, Kugelwaffel. Ach so, Waffelstuhl. Kugelstoßen. Ui. Ja. Ja, schade, dass das heute nicht immer aus Waffeltreck gemacht wird. Ja. Das wäre witzig. Was es heute dafür gibt, ist das Hammerwerfen. Das ist eigentlich, früher haben die da Waffeleisen am Kabel. Aha. Ja gut, ist ja vielleicht besser. Jetzt hat man mehr Waffeleisen zum Waffeln backen statt zum Werfen. Richtig. Aber ich würde ja gar gerne mal sehen, wie so ein Hammerwerfer... Hammer... Was hämmert der eigentlich? Ist ja gar kein Hammer. Ist ja kein Hammer, ist ja ein Werfgerät. Naja, was wissen wir schon von Sport? Keine Ahnung. und Damit zurück ins Studio. <lacht>